Das ganz normale Chaos in der Garderobe von Familie Frick. Schuhberge, Mützenhaufen, Mäntel dicht an dicht. Hier mal Platz und Ordnung schaffen, soll ein Aufräumcoach. Was ich sofort sehe, Sommerschuhe, Winterschuhe, ja. alles zusammen. Ja? Da gehen wir ran. Berufstätig, zwei Kinder, Hund und Haus mit Garten, da bleibt öfter mal was liegen. Rita Schilkes Tipp. Sich wirklich einen Termin machen fürs Aufräumen, aussortieren. Maximal drei Stunden einplanen. Man sollte auch nicht zu viel machen, weil es ist anstrengend, ja, und dann darf wohl nichts dazwischen kommen, hm. verstehen Sie, so wie ein Zahnarzttermin? Hm. den hält man auch ein. Hm. Tempos, Tabletten, Taschenmesser, der klassischen Kramschublade rücken Rita und Daniela in der Küche zu Leibe. Sie sehen, wichtige alte Sachen, Handys. alte Handys, okay, alte Handys kann man gut abgeben, ja? Stimmt oder auf Ankaufportalen im Internet meist versandkostenfrei weiterverkaufen. DVDs, Bücher, Tablets und Handys wird man zum Beispiel bei Rebuy, Momox oder Wir Kaufen's los. Auf Kleidung haben sich Textilankauf, Kleiderkreisel oder Kirondo spezialisiert. Man denkt dann, man könnte es noch gebrauchen. Ich meine, es funktioniert noch als Ersatzhandy, wenn eins kaputt geht. Und dann ist es auch manchmal manche Dinge einfach schnell irgendwo hingelegt aus den Augen aus dem Sinn das gilt auch für die Sonderablage oh. Kellertreppe Gummistiefel Farbeimer alte Lampen machen ein Durchkommen fast unmöglich Was ist das wieder von meinem Mann. Ach ja der Jäger Bock. ist Sich trennen ist das A und O Argumente wie das hat doch so viel gekostet hört Rita Schilke immer wieder aber nur eins ist klar das Geld ist weg es hm. ist ausgegeben es ist weg und sie schaffen Freiraum das Ergebnis von drei Stunden Räumen und Sortieren. Es kann sich sehen lassen und es muss belohnt werden. Mit Sekt, Kino oder Wellness, rät der Aufräumcoach.